Da vorne los. Wäre auch gut. Da ist die Folge. Ja, Leute, das, genau. Das lass doch nochmal cool. so einen Nachholabend machen. Alle Folgen los. Hey, ich hab, oh, make up roter Der ja, Tami hat die noch nicht gesehen, die Folgen. Die, muss noch alle, die hat noch gar nichts gesehen. Ja, weil der äh, ganz gut, Hier ist bei mir schon wieder ein Gewehr sie drin. drin. <lacht> ja, Tami. Ja, auch. sorry, aber die Habt ihr alles Gewehr genommen aus dem Auto? Ja, also nee. Ich guck Ich Ich hab doch gar nichts. Ich hab das Gefühl. Nee. Weil ich mal ein Gewehr will, ich hab ja eins hingelegt. Nee. Später es an der Tür, ich werd verrückt Ich dreh mich um und schau sie an Doch die Pan sagt einfach ja. Das Paket für die Pan hab ich angenommen Schlepp mich wieder hoch ins Bett Und dort angekommen, trag ich Sieger 16 Uhr, Frühstück ist gedeckt Marmelade, Wurst, Käse, alles ist perfekt Ich flüstere ihr ganz zart in das Ohr Doch die Bahn sagt einfach äh. Sie hat den Abwasch gemacht Das Haus geputzt, ein Handmutter hingelegt Und ich knie mich hin, schau sie liebevoll an und sage: ja. Okay, ich denke wir fangen wir langsam an. Nach fast sieben Jahren darf ich auch mal endlich ran. Sie